Hallo zusammen, ich bin Marco. Kommt mit, ich zeige euch den Alltag eines Kaufmann und einer Kauffrau in der Franke. Gesucht wird ein guter Sekundar- oder Bezirksabschluss mit dem beherrschten Tastaturschreiben und natürlich Interesse an einer dreijährigen KV-Lehrer bei der Franke. Zu meinen Arbeiten gehören Kundenwünsche und Bestellungen entgegennehmen, telefonieren. E-Mails bearbeiten und alles organisieren. Das Gute an der Lehre in Franken ist, dass man mit vielen Lernenden Kontakt hat und sich gerade auch untereinander austauschen kann. Sehr interessant ist, dass ich im Ganzen bis zu fünf Abteilungen kennenlernen darf und mein Wissen somit auch gerade erweitern kann. Franken ist eine internationale Firma. Wir bieten Kaffeemaschinen, Bäcke und Armaturen sowie Industrieteile für zum Beispiel an. Bei uns in der Franken kannst du in verschiedenen Divisionen arbeiten und zum Team dazugehören. Wenn es dir gefallen hat, bewirb dich bei der Franken. Tschüss zusammen!